Drei unbestreitbare Fakten über Partnerbeziehungen. Erstens, ihr Nachteil. Sie können nicht mehr alles alleine entscheiden. Zweitens, ihr Vorteil. Sie müssen nicht mehr alles alleine entscheiden. Drittens, je besser Sie lernen, den Vorteil zu nutzen, desto weniger werden Sie den Nachteil spüren.